Ich drehe mich, glaube ich, gleich nochmal im Kreis. Ich glaube, das bringt dein Glück. Ich habe mich nochmal im Kreis gedreht. Ich mache gleich einen Nosepack. Was machst du? Ich mache gleich eine doppel w, -W tap combo Oh, ich habe einen Spawner, Junge. Ich habe mich gerade im Kreis, Kreis gedreht und habe einen Spawner bekommen. Welchen, welchen? Skelett-Spawner. Oh, nice. willkommen zum nächsten Opening. Heute mal zum Epic Opening. Heute machen wir 100 Epic Christicks auf. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ich hoffe, ihr habt euch schon drauf gefreut. Hier auf jeden Fall. Ich nehme 51, nimmt 50. Weil und, ich hatte letztes Mal mehr. Ja, und ich wollte mich noch mal bei auf jeden Fall bei Freezes bedanken, weil der hat am meisten davon glaube ich gespendet. Ich weiß nicht. Er glaube ich, insgesamt 30 sogar. 30 Christians sind alleine von ihm. Wie krank. Ja. Okay, komm, komm jetzt zum Slimy Boy. Ja, ja, ich, ich renn schon hin. Komm her. Wir müssen vor dem Ding hier, bleib hier stehen, bleib hier stehen, bleib hier stehen. Komplett so, einmal drehen, musst du dich. So. Stehst du? Ja, so. Ja, sah scheiße aus bei dir, aber egal. Komm jetzt her. Wir machen ja. die jetzt auf. 3 3 1 Sehr, Sehr gut. Gut. <lacht> ja, Jetzt mach ich mit Zeitraffer, ne? Ja, also. Zeitraffer, bis gleich! Nochmal im Kreis, ich glaube, es bringt ja Glück. Ich habe mich nochmal im Kreis gedreht. Ich mach gleich einen Nosepack. Was machst du? Ich mach gleich eine Doppel-W-Tap-Kombo. Oh, ich habe einen Spawner, Junge. Ich habe mich gerade im Kreis, Kreis gedreht und habe einen Spawner bekommen. Welchen? Welchen? Skelett-Spawner. Oh, nice. Come get lost with me Come get lost with me Come get lost with me Come get lost with me Just run away with my darling We'll get real lost We'll get Sieht, sieht doch so aus wie die normale Lederrüstung. Ich hab noch einen Spawner. Welchen? Skelett. Noch ein. Noch ein Skelett-Spawner. Krass. Okay, wir haben unsere Kiste jetzt ein bisschen sortiert. Wir wollen jetzt mal schauen, wer die besseren Sachen gezogen hat. Bist du bereit? Ja, also ich bin schon längst Mal in Kiste drin. Bist du bereit? <lacht> ja. ja. Also, ich fange jetzt erstmal. Gucken wir mal bei mir erstmal. Ja, ah, du hast 3 Spawners gewonnen. Ja, ich hab gewonnen, meinst du? Ja, komm, Le du, du hast zwei Spawners, also ja. nicht mal einen. Ich hab zwei Trichter, 2 mal Epic das, zwei Skelett Spawner, 5 Rare Crystal, 3 mhm. XP Flaschen mit 250. Das sind die guten Sachen eigentlich, der Rest ist ja, eigentlich. Ja, ich, ich hab 3 Hopper, 15 Rare Crystal, 150 XP, einen Epic das, äh, ein paar Äxte, Rüstungen, aber. Das mhm. ist eigentlich auch nicht so geil, ist aber also halt kein Spawner. Naja, glaub, die Hopper, die Hopper sind doch gut. Hopper sind das, also aber ich hab's was vergessen. Warum hast du eigentlich die Rare-Sachen auch reingeschummelt? Keine Schummler? so, ja, keine Ahnung. Naja. Oh, Egal. Ja, ich würde sagen, ich hab gewonnen, gucken, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also gehört es mir jetzt alles. Nein! <lacht> okay, aber ich würde sagen, wir machen es diesmal einfach nicht zu XP, oder? Nein, nein, das verhalten wir. behalten wir erstmal. Ja. Okay, demnächst steht dann das Legendary Opening an, ne? Ja, aber dafür müssen wir erstmal noch ordentlich was farmen. Müssen wir müssen ordentlich farmen, Kuh. Ja. Okay. Ich hoffe, wir schaffen es noch, ne? Vom äh, Reset oder wenn hier keiner mehr spielt oder weiß ich. Auf jeden Fall. Meinst du, du hast schlechte Sachen bekommen, Kuh? Auf jeden Fall. Bist du traurig? Kuchen. Das war es jetzt erstmal für diese Folge, ich hoffe es hat euch gefallen Und bis zum nächsten Opening oder allgemein Factions, was weiß ich Okay, tschüss Tschüss